Dein Leben ist perfekt, eigentlich. Vielleicht bist du Mama von zwei, drei oder mehr Kindern und deinen Hauptjob, den machst du jetzt Teilzeit, weil es sich mit der Kinderbetreuung anders nicht ausgeht. Oder vielleicht bist du überhaupt fix zu Hause, weil es einfach mit Kindern gar nicht so einfach ist, einen Job auszuüben und sie gleichzeitig rechtzeitig vom Kindergarten, von der Schule und so weiter abzuholen. Doch irgendwie spürst du tief in dir drinnen, du möchtest etwas mehr. Du möchtest vielleicht mehr finanzielle Freiheiten, du möchtest mit deiner Familie öfters in Urlaub fahren oder vielleicht einfach leichter den Urlaub planen können. Deshalb möchtest du dir etwas dazu verdienen. Ein paar hundert Euro vielleicht im Monat, die dir schon weiterhelfen können. Mit der Kreditrate, mit der Autoleasingrate, wie auch immer. Und dann, dann kommt das Problem. Eines der Kinder ist krank. Du kennst es als Mama vielleicht, gerade wenn du mehrere Kinder hast, wenn ein Kind krank ist, folgt meistens das zweite und wenn man mehr hat, dann natürlich die nächsten auch. Das heißt, es ist dann natürlich schwierig, wenn du einen Nebenjob ausübst, wie oft kannst du dann von dem Nebenjob zu Hause bleiben, denn oft ist das vielleicht ein Job, den du vielleicht einmal in der Woche noch zusätzlich ausübst. Und wenn deine Kinder jetzt länger krank sind, wie oft wird dein Boss dann sagen, na, das ist doch kein Problem. Genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute wird es ein eher kurzes Video, kann ich dir schon sagen. Es geht darum, wie eingangs schon erwähnt, was ist, wenn du als Mama dir einen Nebenjob suchst? Wenn du einfach etwas mehr möchtest. Du möchtest vielleicht einfach auch nur unter die Leute. Es geht ja gar nicht ums Geld verdienen. Es geht dir wieder um etwas Anerkennung und um etwas, ja, Ausgang, um die Ansprache mit anderen Menschen. Und dann passiert es, du hast deinen Traumnebenjob gefunden. Das passiert einmal die Woche. Du gehst dorthin, doch dann ist etwas mit den Kindern. Und wenn ein Kind krank ist, folgt oft das zweite und je nachdem, was sie gerade ausbrüten, kann das schon mal länger andauern. Wie flexibel bist du dann in deinem Nebenjob? Wie oft kannst du dann wirklich zu Hause bleiben und sagen, na, heute kann ich doch nicht. Genau deshalb möchte ich dir heute eine Möglichkeit anbieten, die vielleicht perfekt ist für uns Mamas, für uns Frauen allgemein. Eine Möglichkeit, die einen Nebenjob sich zu erarbeiten, indem du dein eigener Boss bist, indem du selbstständig entscheiden kannst, wie viel, wie oft und wie lange du arbeiten möchtest, auch wann du arbeiten möchtest. Bei mir ist es gerade so, dass die Kinder krank sind. Und ja, deshalb ist es heute auch ein kurzes Video, weil sie schlafen gerade. Aber ich kann mich dann diese Woche einfach darauf konzentrieren, dass ich andere Dinge mache, dass ich eben mehr Dinge mache, die ich vom Telefon aus machen kann, dass ich nicht direkt mit den Kunden zum Kunden fahren muss oder Präsentationen machen muss. Wenn du gern mehr darüber wissen möchtest, wie du Vitalität Wohlbefinden mit einem lukrativen Nebeneinkommen äh, vereinbaren kannst, wie du dir etwas dazu verdienen kannst, wenn du dein eigener Boss bist und welche Möglichkeiten du damit hast, dann melde dich doch einfach bei mir. Wir haben auch eine unverbindliche Facebook-Gruppe, die blende ich dir jetzt gleich unten ein. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback gibst, wie du die Sache handhabst, wenn du Mama bist, die die Situation kennt, dass es nicht immer alles nach Plan läuft im Leben. Und ja, abonniere einfach den Kanal und aktiviere die Glocke, dann verpasst du das nächste Video nicht. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, deine Petra.